Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie du auf Xing erfolgreich Werbeanzeigen schaltest, um damit sehr effektiv neue Kunden für dich zu gewinnen. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Ja, mein Name ist Christian Seigwasser und ich freue mich, dir heute einen kleinen kurzen Überblick dazu zu geben, wie du ganz einfach neue Werbeanzeigen auf Xing schaltest, womit du relativ zielgerichtet, beziehungsweise schon sehr zielgerichtet, aber relativ günstig und sehr effektiv neue Interessenten und daraus eventuell auch neue Kunden für dich gewinnst. Und ich würde sagen, wir schauen uns das gleich einmal in der Praxis an. Das ist mein Xing-Profil und es ist relativ einfach, wenn du ein Xing-Profil hast, du solltest natürlich am besten ein Premium-Profil haben, nur dann ist es auch möglich, dann klickst du hier einfach ganz rechts bei diesem Button mehr, Pfeil runter, mein Profil bewerben. Wenn du da drauf klickst, kommt bereits die nächste Seite, was will ich bewerben? Und dort kann ich die Art der Anzeige auswählen. Ich kann zum Beispiel das Profil bewerben oder die Auswahl ändern. Klick einfach mal drauf, schau einfach mal, was möglich ist. Dann, ganz wichtig, Name der Anzeige eingeben, damit du sie wiederfinden kannst, damit du weißt, wofür habe ich diese Anzeige überhaupt geschaltet. So, und danach gehen wir auch schon rüber und definieren die Zielgruppe. Vorher kommt allerdings häufig ein Fenster, soll diese Seite wirklich verlassen werden? Das kann sein, dass es bei dir kommt, muss nicht sein. Wenn ja, dann klick auf jeden Fall Seite verlassen, denn du wechselst jetzt die Standardseitenansicht weg von deinem Xing-Profilbild oder von einem Xing-Profil hin zum Werbeanzeigenmanager von Xing. Das ist überhaupt kein Thema. Einfach Seite verlassen klicken. So, was möchte ich jetzt bewerben? Und dort am besten eine Auswahl treffen. Du kannst eine Webseite, eine Business-Seite, Xing-Event. Hier habe ich jetzt gesagt, wir bewerben einfach mal in diesem Beispiel unser Xing-Profil. Du kannst aber auch andere Sachen bewerben. Da bietet Xing dir sehr viele Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt dafür entschieden haben, wie hier in diesem Beispiel das Xing-Profil zu bewerben, dann klicken wir dann bei Christian Seigwasser einfach auf Weiter. Es kann ja auch sein, dass du andere Xing-Profile noch bei dir hast. Dann müsstest du ein anderes auswählen. Wir haben hier nur das eine und bewerben jetzt einmal dieses. So, wenn du nichts weiter ausgewählt hast, kommt meistens Deutschland alle Regionen. Und das ist natürlich gigantisch. Dort haben wir eine riesen Reichweite von 12.316.000 Xing-Mitgliedern. Und diese Einschätzung von Xing, sagen Sie, ist relativ groß. Das heißt, das ist relativ unpassend und nicht effektiv zu seinem Werbebudget. Also sollten wir uns einmal durch den Werbeanzeigenmanager klicken, um dort ein bisschen zielgerichteter, um klarer deine fokussierte Zielgruppe herauszufinden. Ich sage jetzt zum Beispiel bei mir erstmal Bundesland Niedersachsen eingrenzen. Und schon sehe ich, hat sich das Ganze auf 455.000 reduziert. Ich klicke dann noch weiter. Und zwar eine bestimmte Altersgruppe, 30 bis 50. Geschlecht ist mir erstmal relativ egal für das, was ich bewerben möchte. Beide. Ne? Danach sage ich Freiberufler, Selbstständige, Geschäftsführer und Unternehmensinhaber. Die Manager, Berufseinsteiger, Studenten, Praktikanten, Arbeitssuchende, klammer ich für meine Tätigkeit zur Neukundengewinnung einfach einmal aus. Und es werden immer weniger. Jetzt habe ich nur 37.000 Menschen bei Xing, Mitglieder, die ich dort erreichen kann. Aber das sollte natürlich auch immer passend zu deinem Werbebudget sein und 37.000 ist mir immer noch zu groß. Also gehe ich die Branchen durch. Hier habe ich zum Beispiel die Branchen Konsumgüter und Handel, weil ich mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht habe und mit denen sehr gerne arbeite. Transport, Logistik, Tourismus, Personaldienstleister, Immobilien, Beratung und Consulting für die ich mich als erstes interessiere. Das heißt nicht, dass die anderen Branchen guter oder schlechter sind, aber die kriegen vielleicht eine andere Kampagne und zwar eine sehr zielgerichtete Kampagne, die am besten dann immer nur genau die Branche anspricht. Denn je zielgerichteter, je klarer wir mit unserer Zielgruppe definieren, umso erfolgreicher wird deine Kampagne auch werden. Wir haben eine potenzielle Reichweite hier von 9000 kling mitgliedern und sind jetzt schon in einem sehr guten, ausgewogenen Bereich und der grüne Punkt wird immer attraktiver. Wenn wir das Ganze alles haben, dann schauen wir nochmal nach der Anzahl der Mitarbeitern. Ich interessiere mich hier eher für Selbstständige, 1 bis 50 Mitarbeiter und erweitere gleich auch noch die Zielgruppe, denn jetzt sind wir schon nur noch bei 2000. Das heißt also 2000 ist jetzt auf einmal eine sehr attraktive Größe. Bei 2000 kann ich ein kleines Werbebudget einsetzen und kann dort schon sehr viel erreichen, vielleicht sogar eine häufigere Taktung haben, denn es bringt nichts, einfach nur einmal eine Werbeanzeige zu schalten. Die Wiederholung, die macht am Ende den Erfolg aus. So, deswegen Zielgruppe erweitern und schauen, was alles noch so dazukommen kann. Xing arbeitet jetzt automatisch daran, dass immer, wenn neue dazukommen, die der gleichen, die den gleichen Merkmalen entsprechen, immer dazugepackt werden. So, das heißt... Als nächstes müssen wir natürlich noch unser Gesamtbudget definieren. Ich vergebe jetzt einfach mal 100 Euro hier in diesem Beispiel auf 10 Tage, das heißt 10 Euro Tagesbudget. Und ich entscheide mich für die Bezahlung pro Klick. Das heißt im Grunde eine PPC, eine pay per Click kampagne Aus meiner Sicht sehr attraktiv, denn hier bezahle ich jetzt nur noch für Menschen, die wirklich auf meine Anzeige klicken. Das heißt, ich zahle nicht nach Einblendung, sondern ich zahle wirklich nur für Besucher meiner Website. Ich setze hier den Preis erstmal sehr hoch an, mit maximal 4 vier, vier Euro. Empfehlung steht 2 bis 4 Euro. Aber mir ist es viel mehr wert, dass Menschen, die qualitativ hochwertig sind, auf meine Seite kommen, anstatt es einfach in einer Menge einzublenden. Es gibt auch günstigere Pay-Per-Click-Kampagnen bei Facebook und Co., bei Google AdWords, aber Xing habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und ist schon sehr zielgerichtet. Dort kann ich auch ruhig mal ein paar Euro mehr ausgeben. Und dann sehe ich hier mein Startdatum und das Enddatum der Kampagne. Natürlich wird das Budget hier nicht reichen, aber eventuell erhöhe ich es auch, wenn ich merke, was kommt zurück. Wie soll Ihre Anzeige aussehen? Welchen Inhalt soll sie haben? Ja, das ist eine große Frage. Dort einfach einen Satz reinpacken und zwar bitte nicht nur einfach, sondern dieser Satz, diese Headline, die da drin stehen muss, die entscheidet darüber, ob Menschen auf deine Anzeige klicken oder nicht. Die ist relativ elementar. Und dadurch, dass sie so wichtig ist, widmen wir diesem Bereich Headline-Erstellung auch ein eigenes Video-Tutorial hier auf meinem Kanal. Ich empfehle dir sowieso einfach mal ein bisschen rumzuschauen. Es gibt so viele hilfreiche weitere Videos auf diesem Kanal für dein Kundenwachstum mit System. Und schau auch einfach mal, wie erstelle ich mir eine Headline zum Beispiel. Dann kriegst du eine kleine Vorschau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo es angezeigt werden kann. Einmal auf Neuigkeiten, auf der rechten Seitenleiste. Dann ist es dauerhaft eingeblendet oder auch Neuigkeiten in der Xing-App. Ich entscheide mich jetzt hier erstmal für die Neuigkeiten auf Xing. Und dann sehen wir schon ein Vorschaufenster. So könnte die Anzeige bei Xing dann aussehen. Ja, und zu guter Letzt brauchst du eigentlich nichts weiter mehr machen, als die Anzeige zu veröffentlichen. Das wirkt doch relativ einfach, oder? Und jetzt kommt es nur darauf an, wie erfolgreich gewinnst du jetzt auch wirklich neue Interessenten über Xing, über eine Anzeige. Es gibt natürlich auch viele Tools, Xing und auch andere Plattformen, wo du gratis Kunden generieren kannst. Auch das zeige ich dir in anderen Video Tutorials. Wie kannst du direkte Kontaktanfragen stellen und so weiter. Hier haben wir ein Tool gesehen, was finanziell, wo finanziell investiert werden muss. Allerdings dafür auch wenig Zeitintensivität benötigt für dich, für deinen Betrieb und aus meiner Sicht sehr effektiv funktioniert. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Erstens wichtig ist die Zielgruppe einzugrenzen. Es geht nicht darum, so viele wie möglich zu erreichen. Am besten mit einer Headline, haben wir eben zum Schluss gesehen, eine passgenaue Headline. Im einfach genau für die Zielgruppe einen kleinen Kreis zu erreichen. Dann zweitens der Zeitpunkt der Schaltung ist wichtig. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt schaltest du die Anzeige? Da gibt es auch gewisse Kriterien für. Es macht keinen Sinn, mitten vor der Sommerpause vielleicht eine Anzeige zu schalten, wo du ein Seminar voll werden lassen willst, noch kurzfristig, wie bei mir, was aber erst im September ist. Das verpufft, das interessiert die Leute jetzt gar nicht, die haben jetzt andere Gedanken im Kopf. Da muss man immer schauen, welchen Zeitpunkt der, An der Schaltung der Anzeige wählt man und welchen Zeitraum auch. Dann drittens, Sorry, passgenaue Ausrichtung. Das heißt also, mach es wirklich passgenau auf deine Zielgruppe. Wähle etwas aus, wie die Headline, wähle etwas vielleicht auch aus, wenn du eine Veranstaltung bewirbst und so weiter, was genau zu deiner Zielgruppe, zu deren Bedürfnissen passt und was ihnen sofort Nutzen bietet. Wenn du diese Punkte behandelst und diese Punkte beachtest, dann bist du deinem qualitativen Kundenwachstum mit System schon einen erheblichen Schritt näher. Ich kann dir nur empfehlen, Schau einfach mal mehr auf diesem Kanal herum. Du findest dort weitere, viele nützliche, hilfreiche Tools und auch andere Videos rund um das Thema Kundenwachstum mit Systemen. Auch auf dem Button unterhalb dieses Videos kannst du den Kanal abonnieren und auch vor allen Dingen auf die Seite www.kundenwachstum.de kommen. Dort findest du zusätzlich noch Downloads. Du findest dort Best-Practice-Beispiele, Podcasts rund um das Thema qualitatives Kundenwachstum mit System, weitere Videos, Erfahrungsberichte und vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System. Dein Christian Seigwasser.